Herzlich Willkommen äh, zu meinem Vortrag zum Urmo Accessibility Computer. Ähm, ich arbeite beim Zentrum, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, für das Institut für Verkehrsforschung. Und wir haben in einem Forschungsprojekt ein kleines Tool entwickelt zur Berechnung von Erreichbarkeitsmaßen. Das Tool haben wir jetzt unter eine Open Source Lizenz gestellt und ähm, ja, und ich möchte es jetzt mal vorstellen und euch mal ein bisschen zeigen, was man damit machen kann und wie, wie das funktioniert. Und wir hoffen natürlich, dass es auch der ein oder andere vielleicht noch nutzen möchte. Hm. Ähm. Im Kontext der Verkehrsplanung können Erreichbarkeiten verstanden werden als die Leichtigkeit, mit der Menschen Ziele erreichen können. Das kann sich beziehen auf persönliche Attribute, wie jetzt zum Beispiel, wie schnell bin ich bei der nächsten s bahn oder auch mehr generalisierte Ausg äh, Aussagen, wie zum Beispiel, wie viel Arbeitsplätze oder Freizeiteinrichtungen oder Restaurants kann ich mit einem bestimmten Verkehrsmittel innerhalb einer bestimmten Zeit erreichen. Ähm, in der Verkehrsplanung werden zunehmend Erreichbarkeiten auch verwendet. Ähm, so in, den, in der klassischen Verkehrsplanung ist es so, dass, dass sich das sehr auf den, auf, den, auf den MIV, also auf den PKW, bezieht und alle Kenngrößen, die also generiert werden, die ähm, sind eben für den PKW, also die durchschnittliche Geschwindigkeit oder der Verkehrsfluss und bei Erreichbarkeiten ist es ähm, so, dass die sich halt auf alle Verkehrsmittel beziehen. Also das heißt, es werden ÖPV-Erreichbarkeiten berechnet und Rad-Erreichbarkeiten und zu Fuß und ähm, dass sie auch die Stadt und die urbane Strukturen mit einbeziehen. Ähm, daher sind eigentlich Erreichbarkeiten ein sehr, guter, sehr gute Indikatoren, um ein Verkehrssystem einer Stadt zu charakterisieren. Ähm, ja. Das heißt, Erreichbarkeiten sind also wichtige Indikatoren für die Stadtplanung, gerade wenn man so jetzt als Ziel sieht, die Stadt der kurzen Wege, kann man sich vorstellen, dass es natürlich wichtig ist, dass, dass viele Gelegenheiten schnell erreichbar sind. Wir benutzen Erreichbarkeiten auch für das Monitoring der Ziele nachhaltiger Stadtentwicklung, wie zum Beispiel die Sustainable Development Goals, in denen auch festgelegt ist, dass ein, ein Ziel einer nachhaltigen Stadt eine gute Erreichbarkeit des ÖPNV sein sollte. Ähm, Erreichbarkeiten sind also eine Möglichkeit zur integrativen Bewertung von Stadtstruktur und Verkehrssystemen einschließlich des öffentlichen Verkehrs und des Rades. Und ähm, im Gegensatz zu jetzt sehr komplexen Verkehrsmodellen basieren die auf relativ leicht zu erfassenden und leicht zu bekommenden Datengrundlagen. Ja, unsere Motivation, diese Software zu entwickeln, war eigentlich, dass wir verschiedene Modelle haben, deren Eingang, deren Grundlagendaten Erreichbarkeiten benötigen. Das sind zum einen es ist es ein, ein agentenbasiertes Verkehrsnachfragemodell, das also die Mobilität von einer gegebenen Bevölkerung zum Beispiel in unserem Fall den 3,6 Millionen Personen in Berlin modelliert und eben auch die aufgesuchten Gelegenheiten und Verkehrsmittel modelliert in sogenannten Wahlmodellen. Und für diese Wahlmodelle werden eben Erreichbarkeiten benötigt, beziehungsweise die sind wichtige Indikatoren für diese Modelle. Genauso ist es bei unserem Landnutzungsmodell, das Standortwahlentscheidungen in einer Simulation abbildet. Und eben für diese Standortwahlmodellen sowohl ähm, von Privatpersonen als auch von kommerziellen Einrichtungen sind Erreichbarkeiten eben wichtige Indikatoren. Ähm ja, im Wesentlichen, was wir da berechnen, ist, wir, wir zählen im Prinzip Gelegenheiten, die man in einer bestimmten Zeit oder in einer bestimmten Distanz erreichen kann. Ähm, Input-Daten für das Tool sind natürlich die Ausgangspunkte und die Ziele von Wegen, also das können Polygone oder Punkte sein, und optional eine Gewichtung, also ein Gewichtungsfaktor. Das könnten jetzt zum Beispiel sein, Bewohner von einem Haus, wenn man von den Haus von den Heu Einzelhäusern aus ähm, äh, äh, Es muss ein, ein Straßennetz vorhanden sein, da müssen drin sein, also die erlaubten Verkehrsmittel pro Steckenabschnitt und die Geschwindigkeiten für den motorisierten Verkehr. Wir haben auch so ein paar Importer-Skripte für OpenStreetMap-Daten und bereiten die quasi selber auf, diese, diese Straßennetze. Optional können wir auch GTFS-Daten, da haben wir ja eh schon ein bisschen was drüber gehört, einbinden, um dann auch durch das ÖPNV-Netz zu routen. Die Daten müssen in eine PostGIS-Datenbank geladen werden und werden von da aus dann mit von, von dem Tool angesprochen. Ähm ja, Im nächsten Schritt werden dann die Zugänge zum Straßennetz generiert. Also, routet man von, von den Einzelhäusern, werden eben die Zugänge zu den Straßen bestimmt und eingebaut in das Straßennetz. Dann kommen verschiedene Indizierungen, um das noch so ein bisschen zu beschleunigen. Im Falle von Straßen, die jetzt in zwei Richtungen fahren, wird halt immer die, die rechte Straßenseite benutzt. Im Prinzip gilt das gleiche auch für die ÖPNV-Haltestellen, auch da werden eben die, die Verbindungen zu den Straßennetzen dann, dann generiert. Die Berechnung selber erfolgt durch einen Trickster, Shortest Path Algorithmus, der halt verschiedene Abbruchkriterien hat, je nachdem, was man berechnen will. Das ist zum einen ähm, eine maximale Reisezeit. Also das heißt, ähm, kann man zum Beispiel rechnen, wie viele Arbeitsplätze kann ich in einer halben Stunde mit dem Auto oder mit dem ÖPNV erreichen. Dann eine maximale Distanz, also wie viele Arbeitsplätze erreiche ich, wenn ich jetzt einen Kilometer weit fahre. Eine maximale Anzahl, also wie weit muss ich fahren, um 500 Arbeitsplätze zu erreichen. Und ähm, die kürzeste, also da der, der stoppt der Algorithmus, wenn die, wenn, das, wenn die erste Senke, also die erste Quelle, die erste, das erste Ziel erreicht ist. Also wie weit ist die Distanz zur nächsten ähm, ÖPNV-Haltestelle, wäre das ein Beispiel. Ähm, das Tool unterstützt die, Erreichbarkeit, ähm, die Berechnung von Erreichbarkeiten für verschiedene Verkehrsmittel und Verkehrsmittelkombinationen. Ähm, ja, da werden natürlich dann auch verschiedene Teile des USM-Straßennetzes äh, benutzt, also für, den, für, die, für das Radrouting werden natürlich nur ähm, Teile genutzt, die dann auch für das Radfahren geeignet sind. Ähm, die Geschwindigkeiten für die einzelnen Verkehrsmittel oder für die Modi ähm, sind, können selber angegeben werden, aber standardmäßig sind es eben 5 km h zu Fuß, äh, 12 km h mit dem Rad, mit dem Pkw ist es die maximal erlaubte Geschwindigkeit, aber es können auch reale Geschwindigkeiten äh, ein, äh, genommen werden, wenn man, wenn man die hat für die einzelnen Streckenabschnitte und für, für alle Uhrzeiten. Und für die, äh, die ÖPNV-Geschwindigkeiten werden natürlich aus den Fahrplänen generiert. Ähm, ja, Man hat dann die Möglichkeit, also... Die Erreichbarkeiten werden berechnet für alle, von allen Quellen zu allen Zielen und auf Basis zusätzlicher Geometrien können dann Aggregationslevel festgelegt werden. Man kann also ähm, die, die Erreichbarkeiten einzeln berechnen oder man kann auf der Seite der, äh, auf der, bei, den, bei den Ausgangspunkten aggregieren, das heißt wie viele Restaurants erreiche ich im Durchschnitt aus meinem Gebiet oder man kann auf der Zielseite aggregieren, das heißt, wie viele Restaurants erreiche ich in einem anderen Gebiet von meinem Haus aus oder man kann eben auf der Ziel- und der, ähm, der Anfangsseite aggregieren, das heißt, wie viele Restaurants durchschnittlich erreiche ich von meinem Gebiet in einem anderen Gebiet. Ja, das ist mal so ein Beispiel für Isochronen, wir haben ja auch schon vorhin Beispiele gesehen. Isochronen sind so die einfachste Form von Erreichbarkeit. Sie vernachlässigen die, die Ziele und können lediglich eine Quelle gleichzeitig darstellen. Auf der linken Seite, ist also es wird dargestellt, die erreichbare Fläche in einer halben Stunde. Der Startpunkt ist ja der, der Standort des DLR in Berlin, in Adlershof der linken Seite dargestellt mit dem Pkw und auf der rechten Seite mit dem ÖPNV. Also man kann hier sehen, man kann mit dem Pkw eigentlich eine größere Fläche abdecken innerhalb einer halben Stunde, aber mit dem ÖPNV hat man vielleicht die Möglichkeit zu bestimmten Bahnhöfen zu kommen, die mit dem Pkw in der Zeit nicht erreichbar wären. Ähm, ja, das ist jetzt mal so ein Beispiel für die Aggregation. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Auf der linken Seite ist dargestellt ähm, die Erreichbarkeiten für einzelne Häuser zur zu S- und U-Bahn. Man sieht schon, dass man da eigentlich gerade die Häuser, die jetzt, wo die, wo die Erreichbarkeit nicht so gut ist, dass man die eigentlich nicht sehr gut ähm, sehen kann in der, in der Karte. Und in der, auf dem aggregierten Level sieht man dann also Gebiete, wo es vielleicht noch Bedarf gibt, den ÖPNV an der Stelle noch ein bisschen zu, zu erweitern. Ähm, ich möchte noch ein weiteres Beispiel bringen zur, ähm, zur Intermodalität. Also wir haben ja vorhin auch schon was über Intermodalität gehört. Intermodalität bedeutet, dass man auf einem Weg mehrere Verkehrsmittel nimmt. Ähm, hier ist mal dargestellt die Anzahl der ähm, erreichbaren Arbeitsplätze, in einer halben Stunde, links oben, zu Fuß, ähm, oben in der Mitte mit dem Fahrrad und oben rechts mit dem Auto, äh, unten links mit, dem, mit der Kombination äh, ÖPNV und zu Fuß, unten in der Mitte mit der Kombination ÖPNV und Rad und rechts unten äh, Auto und ÖPNV. Auto und ÖPNV das sind deshalb so wenig, weil wir da ähm, Ziele rausgenommen haben, die jetzt, wenn man nur mit dem Auto fährt, ähm, schneller zu erreichen wären. Ähm, ja, in dem Falle macht es einfach keinen Sinn, dass man diese Kombinationen macht. Ähm, ja, Wenn man sich das dann mal ähm, plottet, kann man gut sehen, dass mit dem Auto eigentlich die meisten... Gelegenheiten in der Stadt erreichen, erreichen, erreicht werden können in einer halben Stunde, gefolgt von der Kombination Rad-ÖV und Rad und ÖV. Bei den, bei den zurückgelegten Distanzen ist die Kombination Auto und ÖV am höchsten, gefolgt mit von der Kombination Rad und ÖV. Und man sieht hier, dass gerade bei der Distanz ähm, die Rad-ÖV-Kombination schon eine echte ähm, Alternative ist zur, zum, zum Autofahren. Allerdings ist das Auto scheinbar halt einfach noch ein bisschen flexibler, weil man damit mehr, mehr Gelegenheiten noch erreichen kann. Ähm, das haben wir dann auch mal angeschaut für die, für die Kosten. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, also die Kosten sind im Auto am höchsten, Danach kommen die Kosten für den ÖV ähm, und, und ähm, das Auto, dann für, das, für den ÖV und dann für die Kombination Rad und ÖV. Ähm, ähnlich ist es bei den Emissionen, aber das haben wir eigentlich auch so erwartet. Ähm, jetzt möchte ich noch ein Beispiel bringen zum Monitoring sozialer, ähm, der Ziele nachhaltiger Stadtentwicklung. Hier haben wir uns mal angeschaut, wie die Erreichbarkeiten von, ähm, von dem ÖPNV auf der linken Seite, von ähm, Schulen in der Mitte und von ähm, Parks und Grünanlagen rechts sind. Äh, oben, das ist die Stadt Berlin und unten ist die, ist die Stadt Mexiko-Stadt. Äh, was hier vielleicht auffällig ist, ist, dass in Berlin doch dass es da einige Teile gibt, wo die Versorgung mit Schulen ähm, doch relativ schlecht aussieht. Ähm, wir haben das dann mal... Ähm, also wir haben die Zugangszeiten... Also wir haben nur den Teil der Bevölkerung genommen, den die, die, die schulpflichtigen Kinder repräsentiert und haben da die Zugangszeiten akkumuliert und haben dann ähm, so feststellen können, dass in Berlin zum Beispiel 85% der Kinder innerhalb von ca. 15 Minuten ähm, bei der nächsten Schule sind. In Mexiko-Stadt sind, sind 85% der Kinder ähm, in ca. 12 Minuten bei der nächsten Schule. Also man sieht, es ist eigentlich ein Instrument, um erstens mal so ein so ein Gefühl dafür zu kommen, wie ist der Jetzt-Zustand, aber man kann damit auch monitoren und man kann auch Städte vergleichen. Ähm ja, hier wurde einfach nochmal dargestellt, dann kann man, sich auch, kann man sich auch mal darstellen, wie äh, sieht es eigentlich aus? Und wir haben uns erst wir haben uns mal dargestellt, wie, wie die 15 der, wo die 15 der Gebiete mit der höchsten Zugangszeit zu einer Grundschule sind, also wo sind eigentlich die Gebiete, die Gebiete wo es noch ähm, Bedarf gibt für, für planerische Maßnahmen und ähm, haben dann auch mal dargestellt, wo die Gebiete sind, die in 15 Minuten, also wo die Zugangszeit zu den Schulen über 15 Minuten beträgt. Ähm, ja, ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. So die Feature von diesem kleinen Programm, das ich hier präsentieren will, das ist kommandozeilenbasiert, ist äh, programmiert in Java, ist äh, Multi-Threading-fähig, also einigermaßen performant. Ähm, es liest Daten aus einer PostGIS-Datenbank, besitzt flexible Abbruchkriterien wie die maximale Reisezeit, maximale Distanz. Abbruch bei der ersten Quelle für zum Beispiel ähm, die Distanz zu dem Haltepunkt. Ähm, die ermöglicht variable Aggregationen, verschiedene räumliche Auflösungen ähm, und ermöglicht eine Gewichtung von den, von den Ausgangspunkten und den Zielpunkten und eine Integration von der Kantenbelastung, falls man die hat, aus, aus Simulationen oder woher auch immer und unterstützt verschiedene Reisegeschwindigkeiten für die verschiedenen Modi. Ähm, wir haben die ganz frisch unter einer Open Source GPL Lizenz gestellt und ja, wenn ihr Lust habt, ähm, schaut euch das mal an, schaut mal rein, ob ihr das für euch verwenden könnt oder wollt. Ähm, ja, generell läuft das Tool sehr stabil, allerdings müsste man so ein bisschen in der in der Anwendbarkeit vielleicht noch ähm, gibt, da gibt es vielleicht noch Verbesserungsbedarf. Ähm, ja, und das war es erstmal von meiner Seite. Äh, ich freue mich über Fragen. Herzlichen Dank, Simon. Eine zeitliche Punktlandung. Wunderbar, ja. Ja, Fragen, wir haben schön Zeit für Fragen. Dort vorne ist eine. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe zwei kleine Fragen. Ja. Die erste ist nochmal: Wer ist jetzt konkret die Zielgruppe? Weil wenn ich lese, ähm, wie ich dieses Tool benutze und äh, du hast gesagt, Stadtplaner werden oder für die Stadtplanung wäre es anwendbar, kann ich mir jetzt keinen äh, Sachbearbeiter in der Stadtplanung vorstellen, der eine Kommandozeile bedient. Das wäre <lacht> immer meine Frage: Einfach, wer ist die Zielgruppe und habt ihr vor, wenn es ähm, bisher nur mit Kommandobefehlen ähm, bedient wird, eine Oberfläche zu programmieren? Das wäre die erste. Ähm. Ja, also wir, ähm, wir planen mit UN-Habitat zusammen, zum Beispiel, die sind verantwortlich eben für diese SDGs, für diese Sustainable Development Goals, mit denen schreiben wir gerade zusammen einen Antrag, wo wir genau das eigentlich machen wollen, also wo wir das, die Anwendbarkeit noch erhöhen wollen und ähm, auch eine grafische Oberfläche da mit anbieten wollen. Wie wir das genau machen, ist noch nicht klar. Aber genau, aber dadurch, dass wir das eigentlich primär bislang intern genutzt haben, haben wir da jetzt noch nicht den Bedarf gehabt, das zu machen. Zweite ganz kurze Frage, du hast gesagt stabil und äh, wie ist die Performance? Weil Many-to-Many-Analysen sind einfach immer, dauern immer lange und da wäre meine Frage, ob du irgendwie mal so sagen kannst, wie für so eine Stadt wie Berlin oder Mexico City, ähm, wie lange rechnet ihr? Ich kann es nicht genau sagen. Also es kann schon mal sein, also wir lassen es teilweise schon mal über Nacht laufen. Aber es ist klar, es gibt viele Häuser, wenn man von allen Häusern zu allen Häusern wutet in Berlin, dauert das ganze Zeit. Aber es sind jetzt keine Wochen oder so. Hallo, ich versuch's auch mal eine Stimme jetzt ein bisschen. Ähm, sind auch Bevölkerungsdaten mit integriert, weil man müsste ja eigentlich auch wissen, wo die Kinder wohnen, die dann ja. den Bus nehmen sollen, damit sie zur Schule kommen. Nee, es sind überhaupt keine Daten integriert, das ist eigentlich nur die Software an sich. Die Daten muss man sich eigentlich selber organisieren. Lässt sich auch berücksichtigen, zu welcher Tageszeit ähm, die Reisezeit dann berücksichtigt wird? Mhm. Ja. Genau. Also man kann entsprechende Analysen machen? Genau. Ja, ja, das ist kein Problem. Man kann die Startzeit angeben. Mhm. Ja. Danke. Und wir haben eben auch, also in Berlin äh, haben wir ein Verkehrsflussmodell. Das heißt, wir haben die Belastung für die einzelnen Kanten. Wir wissen, an welcher Tageszeit welche Geschwindigkeiten gefahren werden. Und somit kann man halt auch recht aussagekräftige Analysen machen. Diese kurze Frage, die geht eigentlich in die gleiche Richtung wie mein Vorredner. Äh, ich habe sowas in viel kleinerem Maßstab mit, mit der Google, irgendeine google app mal ausprobiert, äh, Google Routing, was ja quasi Echtzeitinformationen mit Staus und so weiter, mit einbeziehten Verspätungen, Also ja bei so einem Gebilde wie Berlin eigentlich immer interessant ist, um eine reale Einschätzung zu kriegen von dem, was man so hat, tagesabhängig. Habt ihr euch das irgendwie angeguckt? Wie, wie setzt ihr das um, um sowas abzubilden? Ähm, naja, also Echtzeitinformationen haben wir auch nicht. Aber wir haben, wie gesagt, eben ein Verkehrsnachfragebodell, das ist gekoppelt mit einem Verkehrsflussmodell. Also wir erstellen eine Nachfrage für jede Person. Wir wissen also für jede Person in Berlin, was die den ganzen Tag über macht und was die, wohin die fährt. Und dann wird es umgelegt in so einem Verkehrsflussmodell. Und ähm, da kriegt man dann halt die realen Reisezeiten raus. Aber ähm, ja, genau, und dann kann man das. Gegen äh, Reisezeiten aus dem ÖPNV stellen. Ähm, wo bekommt man denn die Arbeitsplatzdichte her? Ähm, das sind tatsächlich Daten, die wir gekauft haben von, von einem kommerziellen Anbieter. Okay. Da war, glaube ich, dort noch eine Frage. Ja? Könnt ihr das Mikro gleich durchreichen, bitte? Machen wir es mal so. Ähm, eine Frage, wenn ihr wirklich von jedem Haus in Berlin zu jedem Haus routet. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ähm, dann kommst du ja schon auf eine ganz große Anzahl an Relationen. Mhm. Aggregierst du die Daten während der Laufzeit oder hantierst du dann hinterher mit, ich habe es gerade mal überschlagen, so über einem Terabyte an Daten? Und mit was von dem System verarbeitest du das Ganze, um es dann wieder zu aggregieren? Ähm, das kann ich leider so nicht beantworten. Da müsste ich meinen Meinen Kollegen fragen, der hat das gemacht. Also es entstehen da keine Terabyte an Daten in irgendwelchen Arbeitsspeichern oder so. Ja, ich hätte auch noch eine Frage äh, zu den äh, Daten mit Auto und ÖPNV-Verkehr. Mhm. Ähm, hierbei würde mich einmal interessieren, geht ihr dabei nur davon aus, dass ich mein eigenes Auto benutze oder auch Carsharing? Naja, wir berücksichtigen also, wir berücksichtigen keine Zugangszeiten zum Auto und wir berücksichtigen auch keine ähm, Zeiten, die man jetzt braucht, um einen Parkplatz zu suchen. Also, insofern gibt es da jetzt keinen großen Unterschied, ob man jetzt ein Carsharing-Auto nimmt oder ein eigenes. Ähm, okay, und wenn ihr jetzt, äh, das gab ja auch noch diese Kostenabschätzung. Äh, ja. äh, war ja, glaube ich, die Kernaussage, dass wenn ich nur das Auto benutze, das günstiger ist als äh, nee, teurer ist Toll. als ÖPNV und Auto. Ähm, das hat mich ein bisschen verwundert, weil ich meine, die, äh, also die Anschaffungskosten und die laufenden Kosten für das Auto habe ich ja in beiden Fällen. Ähm, auch das haben Kollegen von mir gemacht, diese Analysen. Ich glaube, die haben einfach Standardsätze angenommen für, für den Kilometer ähm, an, an Autokosten. Ich ähm, müsste auch eigentlich wissen, wie viel das ist, aber ich weiß es gerade nicht. Ähm, ja. Und in Berlin ist es ja so, dass man halt, dass es ein Bundsystem ist im, im ÖPNV und der ist auch relativ günstig. Also das heißt, man kann dafür 2,90 Euro schon eine Stunde in der Stadt rumfahren. Okay, vielen Dank. Hier ist die nächste Frage. Ich noch mal eine Frage. Ähm, ihr habt es jetzt unter die Lizenz GPL gestellt. Was hat euch bewogen, gerade die GPL zu gehen? Weil GPL ist, ich frage frag vor dem Hintergrund, GPL ist problematisch halt mit kommerzieller Weitervernutzung. Ähm, auch das kann ich nicht genau beantworten. Also ich kann nur sagen, das DLR ist eine große Institution. Da gibt es auch viele Richtlinien, die wir jetzt nicht verantworten können. Und wir haben da auch Vorgaben. Aber was genau der Grund jetzt für die Lizenz war, das weiß ich leider nicht. Okay. Ähm, ja, ich glaube, es ist eher sogar eine Ausnahme, dass wir ähm, überhaupt was Open Source stellen. Mal kurz. Das Carsharing hat auf einen interessanten Punkt aufmerksam gemacht, für mich ein, Etwas näher, bitte. Entschuldigung. Das, das Carsharing war eine interessante Frage Die Zugangszeiten, also sprich, abstellen von einem Auto, zählen, modelliert er ja quasi nicht. Ja. Ist das machbar, das zu ergänzen? Weil für mich ist das ja ein eigentlich essentieller Zeitfaktor in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel fürs Autofahren. Ich schaffe vielleicht in zehn Minuten eine interessante Distanz mhm. und dann kommt gleich eine ganze Stunde und ich kenne Berlin ganz gut im Kreis, bis ich die Kiste wieder los bin. Mhm. Ähm, tatsächlich haben wir kein Parkmodell, ehrlich gesagt, wissen wir gar nicht mal, wo in Berlin überhaupt Parkplätze sind und wie viele. Und das sind aber Sachen, die wir jetzt in Zukunft auch bearbeiten werden. Also wir probieren erst herauszufinden, wie viele Parkplätze gibt es überhaupt auf der Straße und dann kann man sich überlegen, ähm, ja, wie die gefüllt sind und in welchen Tageszeiten man dann wie, wie weit laufen müsste. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Ich mir etwas ein, das ist eine andere Abteilung, DLR, ich glaube, die sitzen irgendwo in München, die gucken sich da so mit Radars ganze Städte an und lösen mit dem Radars dann einzelne Fahrzeuge auf und trecken die quasi durch ganze Städte durch. Äh, genau, suchen, mit denen arbeiten wir jetzt die zusammen Anwendung. in dem Projekt, genau. ja. aber nicht mit Radar, sondern mit, mit Luftbildern. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage falls vorhanden. Sonst herzlichen Dank nochmal dir, Simon, für die Ausführungen, auch den anderen Referenten nochmal dieser Session.